Die Arbeitsbereiche, in denen eine Fachkraft eingesetzt werden kann, sind sehr vielfältig. Also das fängt an hier bei uns in der Ausbildung mit einer Laborausbildung. Die gehört dazu mit einer umfassenden Grundausbildung in der Metalltechnik, auch in Installationstechnik. Es ist so, dass die Azubis in den drei Jahren äh, fast alle Bereiche unseres Betriebes durchwandern. Da sind dabei äh, zum Beispiel die Schadstoffannahme, da ist zum Beispiel dabei die, äh, Einsatz, der Einsatz auf den Wertstoffhöfen. Zugangsvoraussetzung für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist der Hauptschulabschluss. Gern gesehen ist natürlich auch der Realschulabschluss, weil die Anforderungen der Berufsschule sehr hoch sind. Zugangsvoraussetzung weiterhin in naturwissenschaftlich-technischen Bereich, also Mathe, Physik, Chemie, Biologie, weil das alles in der Ausbildung mit beinhaltet ist. Na, Im ersten Lehrjahr steht erstmal das allgemeine Grundverständnis an und äh, den Betrieb erstmal überhaupt kennenzulernen. Das heißt, man ist ja erstmal in der Lehrwerkstatt, wo man ja halt erstmal Kontakt mit, dem, mit den Lehrausbildern hat, wo man dann auch, äh, weil in unserem Beruf ist ja ein umwelttechnischer Beruf, wo viel, äh, das halt ziemlich grob umfasst ist, muss man halt alles machen. Also Metallbearbeitung und Rohinstallation, was die Kollegen auch im Hintergrund gerade machen weil das auch Prüfungsthema ist. Dann ist man bei den Betriebshandwerker in dem ersten Jahr. Da sieht man halt, wenn man mit den mitfährt und da einige Sachen repariert, lernt man halt mal was fürs Leben und zweitens man lernt halt die verschiedenen Bereiche kennen, weil es ist ja in der Stadt ganz viele verteilte Meisterbereiche, gerade bei den Grünen oder bei den Straßenkehrern. Es ist halt sehr weit umfasst. Dann haben wir Wertstoffhöfe, wo man halt die Kunden, an, also die Bürger annimmt und denen sagt, welcher Wertstoff wohin gehört, dass man das halt auch dieses Grundverständnis und das Erkennen und Deklarieren der Wertstoffe überhaupt erstmal lernt. Also ist wirklich alles erstmal bloße Grundvoraussetzungen, wie das Lager, dass man da sieht, wie das da abläuft. Oder ähm, beim Recycling hinten in der Geithainer Straße, da kommen äh, die ganzen Wertstoffe, gerade dieser Weißschrott, Fernseher, kommen dorthin werden hier von den einzelnen Recyclinghöfen abgeholt und werden hingebracht und man sortiert die da halt noch weiter und dort werden die dann halt abtransportiert nach dem elektro geräte -Gesetz. Das ist eine duale Ausbildung, ähm, Berufsschule und, und Arbeit findet halt im Wechsel immer von sechs Wochen ungefähr statt. Dass man halt zwei Wochen Schule hat, dann sechs Wochen Arbeit, zwei Wochen Schule, sechs Wochen Arbeit. Frauen bewerben sich auch viele und es werden auch relativ viele Frauen genommen, wie Sie es an meiner Kollegin sehen natürlich. Äh, das letzte Ausbildungsjahr hatten zwei Frauen, davor auch. Also es ist halt ein Beruf für Frauen und Männer. Aber am Ende der Ausbildung kriegt man noch seinen Staplerschein, was ich vergessen hatte zu erwähnen. In dem Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft gibt es folgende Ausbildungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann sich weiterqualifizieren zum Meister, man kann sich auch weiterqualifizieren zum Techniker.